Hallo, hier haben wir ein C++-Projekt, das hier unten, das sind die Dateien von dem C++-Projekt und die haben ganz viele Abhängigkeiten aufeinander. Damit man das Projekt kompilieren kann, habe ich einen Mac-File geschrieben. Hier oben kann man das Mac-File sehen und da stehen die Regeln drin, mit denen das kompiliert wird. Und zwar mit dem Programm make Mac. Das Mac-Programm führt dabei ganz viele Einzelbefehle aus. Und damit man die Einzelbefehle ein bisschen besser verstehen kann, habe ich äh, ein neues Makefile geschrieben. Makefile.snd. Und in diesem Makefile spiele ich einfach jedes Mal einen Sound, wenn eine bestimmte Regel ausgeführt wird. Und dadurch können wir uns das anhören, was das Makefile macht. Und zwar geht das so. Das war doch ziemlich geil, oder?